Herzlich Willkommen und hallo von der Hübschel. Ha, und heute sage ich es euch, natürlich bin ich mit der Michaela mitgegangen. Wir sind da zum Hauptbahnhof, haben uns da einen Bomben geholt, jeder einen Puffy, und dann sind wir zu ihr nach Hause gefahren. Also wir sind nicht mehr weiter zu dem Platz, alles was wir ursprünglich vorhatten war an dem sofort obsolet. Ich weiß es auch gar nicht mehr, aber ich weiß, dass wir zu ihr gefahren sind. Sie ist noch schnell in eine Apotheke rein, hat sich aus Winswald und Spritzen gekauft und ich habe äh, Alufolie mehr im Supermarkt geholt. Dann sind wir zu ihr gefahren, war in der Bude, sie hat sich an den Druck gesetzt, bin ich aber Folie geraucht, äh, ich habe den ganzen Bummel verraucht, damit ich was und sie hat von dem Bommel ein braucht. gebraucht und war halt knündiger als ich. Sie war richtig krass zu. So. Ja, ich halt nicht. Und dann setzt sie mir so dumme Sprüche, ja, Sex, das hast davon, jetzt spritzt jetzt mehr davon und bla bla bla, das ist Verschwendung und tralala. Machen eigentlich ja recht, ja, ist so. Wenn man sich so für diese Droge entscheidet, ist Injektion am Ende sowieso, es, es kommt früher oder später, ist das auch, und dann wird das dann hängen hey, und das so. Aber ist egal, ich will niemanden so einreden, macht es lieber gar nicht. Keine, was die Finger von dem Scheißdreck her, das geht immer böse aus. Äh, auch wenn es angeblich Leute gibt, die es damit äh, umgehen können. Ich kenne niemanden, der es länger geschafft hat, das fünf Jahre in den Mund zu gehen und dann war da später. Sind. Richtig krass ja, Egal. Nun war das auch so, dass die Beziehung mit der Michela nicht lange gehalten hat. Weil sie hat sich total verändert, sobald sie äh, das verändert hat. Nicht vermutlich auch. Ich weiß es nicht, ob ich mich groß verändere oder nicht, ob ich immer gleich bin von dem Wesen her. Ich vermute mal nicht. Aber bei ihr war es schon wirklich ultra krass, wie die sich verändert hat. Ich glaub, von heute auf morgen, war die ganz anders drauf. Ähm, hart, kalt, mir gegenüber und hat auch immer versucht, mich zu piesacken. Also solange das, also richtig, dass ich wütend wird, Und dann bin ich halt gegangen. Und auch da war die Beziehung mit der Michael. Mit der Erst mal. wir sind dann nochmal zusammen. Ein äh, paar Wochen später und äh, da war es dann auch richtig, wir waren richtig eng. Und ja, die Eltern haben uns sogar einen großen Schrank gekauft, damit wir zusammenziehen können. Und zum Treffen wir an der Gieseler Straße jemanden, den sie von früher her kannte. Da gesagt, ausgeschaut, äh, ja kannte, hat abgefuckt, ausgeschaut, gerade ganz. Richtig krass, gestummt man da auch schon. Also ich wusste, geht's nicht so besonders gut. also Ja, er war halt auch affig und dann habe ich gesagt, wenn man will kann, kann man mit oder was, und wollte alles nicht. Ich habe drei Mal gekauft, ihn alles mit den Affen wollt ja, ich Wollte nicht, er macht jetzt nur was dem Geschäft. Dann zieht er einen ab oder so und kauft sich Und ich weiß nicht, was das immer ist, aber anscheinend hat es sich angezogen weil es hat lange gedauert, dann erzählt sie mir, dass wenn er sie anfasst, ist sie totaler Weg, wenn ich sie einfach halt nicht mehr und das ist auch jetzt der Grund, warum das so geht. Und das war für mich halt damals schon ähm, ein Scheideweg. Ich musste mich entscheiden. Ich war für sie auch ein Scheideweg. Sie musste sich entscheiden. Jetzt, ich muss mal einen Versuch machen, oder jetzt richtig draufkommen. Alarm. Ich habe versucht sie hat den anderen Weg gegangen. Das habe ich in einem anderen Video schon mal erzählt, wie ich sie wieder getroffen habe mit meinem Kind. Ich habe ja von dem meiner Kindkit. Und äh, ich bin halt ein Dazwischen drin habe ich ja da eine Freundin gehabt in Augsburg. Diana, falls ihr das siehst. <lacht> Und... Ähm, ich war da gerade clean, als ich mit der zusammen war und musste dann die Beziehung, habe ich dann beendet, weil ich wieder drauf kommen bin und so dann sorry, bevor ich mit dich mit da reinreiße, in die scheiße, bin, muss ich die Beziehung beenden. Ich wollte nicht, dass die drauf Die habe ich später wieder getroffen in Berlin mit einem äh, dann Freund, die mit der sie wieder zusammen war und davor hat sie mich besucht in Pichel auf der Therapie und war drauf. Aber ich war es nicht. Immerhin war ich unschuldig. Ich habe sie nicht drauf gebracht. Ich bin immer stolz drauf. <lacht> Weil ich weiß, was dieses Zeug mit einem macht. Ja, also Heroin bringt dich zu, zu, zu äh, Dingen, das glaubst du nicht. Du würdest du niemals in deinem Leben doch jetzt sagen, hey, ich ziehe keine Leute ab, ich gehe nicht zum Einbrechen, ich würde niemanden in meine, äh, Tasche durchsuchen und dir das Geld rausklauen, wenn er es nicht merkt und das bei den besten Freunden. Und da also sind die Dinge, Keller aufbrechen, Kiosk aufbrechen, Zigarettenstangen im Supermarkt klauen, äh, Schnapsflaschen im Supermarkt klauen, die Sachen dann wieder verkaufen das Geld dann nehmen, um was anderes zu kaufen. Ich bin halt in der Zeit reingerutscht, wo die Insaft mittlerweile verschrieben worden ist für den Ärzten. Und dann haben wir den, den, den, den, den Saft an der Gitterberstrafe verkauft und mit dem Geld habe ich noch ein Heroin gekauft oder Koks gekauft auch. Also, es ging ja immer darum, woher kriege ich Kohle für den nächsten Tag oder ist ein Fulltime-Job. Rund um die Uhr. Essen interessiert da gar nicht mehr. Wir essen ja alle zwei Tage mal eine Patrice oder eine Flasche Cola. Die Haut, wenn du so machst und loslässt, bleibt es so stehen, weil du halt so dehydriert bist. Und du stinkst auch wie Sau, weil du immer auf den Zug, da stinkt man dann, wenn nochmal was Das ist dann auch egal. Hauptsächlich Kohle, Frauen neigen sofort dazu, Körper zu verkaufen, weil es das, das einfachste ist. Und wenn sie halt auch eine gute Figur haben am Anfang, oder auch noch schöne Hausen alles, dann verkauft sie es auch noch gut. Und äh, das Heroin, da kannst du dann nicht essen. Wenn du jetzt vielleicht verfiligerte Frau warst, weil schlank hat, eine super Figur, dann nutzt diese die Gelegenheit halt. Aber da siehst du dann wirklich die Abgründe. Da, pff, Männer sind solche Arschlöcher, wenn sie... Ich glaube, sie können für das Geld alles machen. Können ja schon mal sagen. So, da war jetzt mal wieder richtige Abturner. Ich weiß schon, ja, dass das richtig Abturn. Aber so ist es halt normal. Ich kann euch nur sagen, lasst die Finger von dem Zeug und von dem Weißen Und da, den Pulver. Finger weg von Crystal, mit Heroin und Poker. Probst könnt ihr mal eingehen lassen, wenn man das legal kriegen könnt. Nicht zu so riesen krassen Längen, sondern nur in kleinen Dosierungen oder irgendwie anders so, dass es halt ein Schnupfen oder irgendwie anders halt in so einer Form, auf dem, vom Feeling her. Dass die Leute halt diesen Antrieb haben, den sie da brauchen. Dieses klare Denken, was sie haben wollen. Der Koks wirkt ja so, du bist ja klar im Kopf und kannst ja wirklich nicht rechnen erst einmal. Aber man überschätzt sich dermaßen und man verrechnet sich auf dermaßen. Kannst du alles vergessen, Das ist alles nicht echt. Aber das Feeling ist halt da. Und viele Menschen nutzen das auch für die Arbeit, weil sie damit umgehen können. Aber es gibt ja halt keinen legalen Markt. Und da kannst du dir auch passieren, dass du zweimal gleich aussehendes Zeug hast. Es schmeckt gleich, aber es wirkt komplett unterschiedlich. Ja. Und das, was weniger betäubt ist meistens stärker. Von Ja, in Bayern lernst du auch Therapie auch nicht, wenn man sich richtig im Schuss setzt. Da sagt ja keiner, du musst in die Vene machen, bloß nicht in die Arterie. In der Arterie, das klopft, der Spritze, und das macht, es lebensgefährlich. Ja, beim ersten Mal schon aus. Das sagt ja da keiner. Das habe ich in Hessen während dem Friedberg Wie haben wir das schon erzählt? Und da... Mal war es dann auch so weit, dass mein Schritt, habe ich ja auch schon erzählt in einem Video, der Schritt war von äh, rauchen zur äh, Lasst die Finger davon. Cannabis ist etwas, das lohnt sich dafür zu kämpfen, dass es endlich legal wird. Und wenn es legal ist, hat auch keiner mehr, glaube ich, großartig Interesse daran, andere zu nehmen. Und der Schwarz noch so gut ausgetrocknet. Die paar Hansel, die sich dann andere Zeug noch kaufen, dann wenn man noch einen legalen Absatz dafür findet, die kann jetzt äh, auch nicht mehr zum brauchen. Wo kein Kohle mehr zum Holen ist, da gibt es auch keine Leute die mehr, die abhälten wollen. Das ist doch logisch. Warum kostet in Bayern alles mehr als im Norden von Deutschland? In den, in den Häfen, Hafenstädten ist es immer günstiger. Warum wohl? Ne? Angebot und Nachfrage. Wenn mehr Angebot hast, du das Nachfrage, das ist günstiger. Wenn mehr Nachfrage ist das Angebot, das ist es teurer. Und in Bayern kommt immer der Gefahrenzugang wieder zurück. Wieder verlangt das mehr, was gefährlicher ist. Weil du fährst, sehr viel höher. Strafen schickst, wenn du gestürzt die Stürzen machst. Du behandelt wirst und auf Polizei noch die Stürzen. Viel Spaß, Leute.